Hallo, liebe Deutschlernende! Ich bin in letzter Zeit sehr, sehr, sehr inspiriert, sehr enthusiastisch und voller Energie und ich versuche natürlich auch rauszufinden, warum das bei mir so ist. Ich möchte immer so bleiben, so voller Energie, voller Enthusiasmus und ich möchte euch natürlich auch sagen, was mein Geheimnis ist, warum ich so, so, so glücklich in letzter Zeit bin und auch so wirklich sehr, sehr fokussiert auf das Projekt, auf Authentic German Learning. Oh mein Gott, das ist so toll! Cool, das ist so geil! Cool. <lacht> ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ein Grund ist, glaube ich, weil ich mir mehr und mehr darüber klar werde, was die Ziele sind, was meine Mission ist und weil ich auch mehr und mehr eine Vision habe, wie die Seite in mehreren Monaten ähm, oder in einem Jahr oder einem, in einem halben Jahr aussehen soll und ich bekomme immer mehr ähm, Ideen für Authentic German Learning. Ich bekomme immer mehr Ideen, wie ich euch besser Deutsch beibringen kann und auch, wie ich euch auf eine Art und Weise Deutsch beibringen kann, dass ihr auch eine bessere Version euer Selbst werden könnt, dass ihr auch mehr Spaß haben könnt im Leben, dass ihr auch ähm, effektiver werden könnt im Leben. Ja? All die Dinge, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, möchte ich euch weitergeben und ich möchte euch inspirieren, euch mehr Wissen anzueignen, neugieriger zu werden, ähm, gesünder zu werden, glücklicher zu werden, all das. Und ich werde in diesem Video noch nicht so viel verraten, weil ich erstmal mir das wirklich gründlich überlegen will und dann wirklich ähm, euch konkret meine Mission, meine Ziele sagen möchte, wenn sie wirklich klar ausformuliert sind und ähm, ich kann es kaum erwarten, wirklich dieses, äh, dieses Projekt weiterzumachen und weiter zu definieren, ähm, was die Ziele sind und all sowas. Und der Tipp für heute für euch, also einmal natürlich ist das Ziel von diesem Video, euch ein bisschen neugierig zu machen, denn es wird wirklich richtig viel Neues kommen. In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten wird ziemlich viel passieren für Authentic German Learning. Und ein anderer Grund, warum ich dieses Video mache, ist auch, um euch zu inspirieren, auch mehr Enthusiasmus zu haben im Leben, mehr Energie, mehr Spaß und Ich denke, ihr erreicht das, indem ihr euch wirklich klar werdet, was ist mein Ziel, worauf möchte ich hinarbeiten, was sind die Dinge, die mich begeistern und auch wie möchte ich anderen Menschen in meinem Leben helfen? Ja? Wie möchte ich die Welt einen besseren Ort machen? Ja? Wie möchte ich die Welt verbessern? du studierst vielleicht oder du hast einen, einen Job oder was auch immer, aber ähm, ich denke, da ist wirklich in dem, was du machst, egal was du gerade machst, ähm, da ist ein Ziel, da ist ein Sinn, warum du das machst. Und ich denke, wenn du, wenn du das erkennst, wenn du jetzt zum Beispiel arbeitest und du bist vielleicht nicht ganz so glücklich mit dem Job, dann ist es trotzdem sehr hilfreich oder das kann es sehr sehr hilfreich zu sein, dir zu überlegen, ja warum habe ich diesen Job gewählt, warum mache ich diesen Beruf und wenn dir das klar wird, wenn du denkst, ach ja, ich wollte ja Menschen helfen, die das und das Problem hatten hat, haben, ja, ich wollte Menschen helfen, die Problem X haben, ja, zum Beispiel, dann ähm, wirst du mit viel mehr Enthusiasmus deinen Beruf ausüben, weil dir wirklich klar ist, wie du Menschen helfen möchtest. Ja? Und wenn ich mir auch ähm, ins Gedächtnis rufe, ja, wenn ich mich daran erinnere, ah, ich wollte Authentic German Learning machen, um Menschen zu inspirieren. Ja? Ich wollte Authentic German Learning machen, um Leuten ein besseres Leben zu geben, während sie Deutsch lernen. Wenn ich mir das ins Gedächtnis rufe, ja, wenn ich mich daran erinnere, dann habe ich viel mehr Spaß und viel mehr Lust, an diesem Projekt zu arbeiten, weil es für mich so eine tolle Vision ist. Und an dieser Vision möchte ich arbeiten. Und wenn du auch eine Vision hast im Leben und die diese Vision, ins Gedächtnis rufst, dann wirst du viel mehr Spaß haben, dann wirst du viel effektiver werden und wenn du diese Vision nicht hast, dann ist mein Tipp an dich, überleg dir, was deine Vision ist im Leben. Ja? Was möchtest du im Leben erreichen? Wie möchtest du die Welt besser machen? Ja? Ich bin gespannt. Ähm, wie dir dieses Video gefällt und was deine Gedanken zu diesem Video sind. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!